Ja, in diesem Video geht es um den Matrixplan. Der Matrixplan ist aus meiner Sicht einer der ja, unattraktivsten Pläne äh, ja, im Network-Marketing. Der wesentliche Unterschied zum Unilevel-Plan ist der, beim Unilevel-Plan bist du ja auf, ähm, ich sag mal, verschiedene Ebenen begrenzt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, fünf Ebenen hast, auf die du vergütet wirst, dann ist alles, was, danach, ähm, was du danach aufbaust, ja oder was sich danach entwickelt und dort ähm, äh, umgesetzt wird, da ähm, partizipierst du finanziell nicht mehr dran. Ähm, du bist aber in die Breite ähm, auch nicht begrenzt, ja. Das heißt, ähm, du kannst hier so viele Linien anbauen, wie du möchtest. So und der Matrixplan hingegen, ja, da ist das Problem, wenn, das, wenn, wenn du jetzt hier der Sponsor bist, dann bist du begrenzt sowohl auf die Breite als auch in die Tiefe. Und da siehst du schon, wie, ja, wie ja, uninteressant eigentlich der Plan ähm, ist. Ja, weil wer lässt sich denn gern in die Breite und in die Tiefe begrenzen? Es gibt hier in diesem Bild, haben wir jetzt eine sogenannte Zweiermatrix. Das heißt, du kannst maximal zwei, Personen-Firstline sponsern. Alle weiteren Personen, die du sponserst, die würden dann eben halt unterhalb in der Matrix platziert werden, eben bis die nächste Ebene voll ist, dann bis die übernächste voll ist und so weiter. Und genau, und das ist halt eben das Problem dieses Plans. Es gibt auch eine Dreier-Matrix, eine Vierer-Matrix, ja, Fünfer-Matrix, musst du dann einfach schauen, wenn das Ganze mal ähm, auf dich zukommt, ob, ähm, wie, der, wie der Plan dann im Einzelnen aussieht. Ähm, wichtig ist hier, dass du dir einfach merkst, dass du ähm, in der Breite sowohl in der Tiefe begrenzt bist. Ja, und das äh, macht aus meiner Sicht finanziell und karrieretechnisch den Plan halt super, äh, Uninteressant ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum der relativ ja, selten ähm, ja, warum man den relativ selten findet ja ähm, der Plan hat aber auch eine Besonderheit und zwar ist es der einzigste Plan, der mir jetzt ähm, bekannt ist, wo es zumindest theoretisch ja, möglich wäre, dass zum Beispiel ein Partner, der ähm, hier anfängt ja zum Beispiel dass der ohne eigenes zutun oder ohne einen partner zum beispiel selbst firstline zu sponsern dass der theoretisch ja ähm, auch einkommen erzielen ähm, kann ohne eigenes zutun ja ähm, der vorteil von dem plan ist ganz einfach dass ähm, ja, dass neue Partner halt eine zusätzliche Unterstützung bekommen, ja, weil sie eben halt von der Ableihen ähm, oder von allen Menschen, die oben drüber sind, quasi Spillover erhalten, ja. Das äh, führt natürlich ähm, zu einer äh, höheren Motivation und wie gesagt, ist es theoretisch halt sogar auch möglich, dass, äh, es, dass ein Partner theoretisch auch ohne eigenes Zutun sogar Provisionen erzielen könnte, Ja. Ähm, Allerdings, das sind wir jetzt dann auch schon bei den Nachteilen, weil viele Vorteile sehe ich persönlich in dem Plan nicht. Ja. Ähm, die Nachteile ähm, sind, dass der halt, dass dieser Plan in der Regel halt auch schwache Partner dann einfach nur anzieht, weil ähm, liegt ja eigentlich auch in der Natur der Sache. Zum einen eine Person oder ein Mensch, die sich seiner Stärken bewusst ist, die was Großes aufbauen will, die wird sich weder in die Breite ja, noch in die Tiefe begrenzen lassen wollen. Ja, das ist mal das eine. Das Einkommen ja, ist natürlich auch stark begrenzt. Wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel die Zweiermatrix nehme, ja, dann hast du maximal 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Leute jetzt in diesem Beispiel, ja, an denen du äh, finanziell äh, partizipieren kannst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, pro Kopf, ja, ähm, nehmen wir einfach mal einfach halber 100 Euro ähm, verdienen kannst, dann wäre das 100 mal 30 Leute, und dann weißt du, was dein Verdienst ist. Dann wärst du jetzt hier in dem Beispiel bei 3.000 Euro gedeckelt. Ja, natürlich gibt's dann oder natürlich versuchen dann manche Unternehmen da auch noch gewisse Boni mit reinzubringen. Lange Rede kurzer Sinn. Jemand, der wirklich was Großes und Langfristiges aufbauen will, für den ist der Plan in der Regel ja uninteressant. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es theoretisch möglich wäre, sogar ohne eigenes Zutun Einnahmen zu erhalten. Ja, das wäre theoretisch möglich. Allerdings muss man das auch ganz klar sagen, ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der ohne, eigene, ohne eigenes Engagement, ohne eigenes Zutun, ohne ja, eigene Teampartner aufzubauen im Network-Marketing langfristig jemals erfolgreich gewesen wäre. Ja, so Also das ist im Prinzip der der plan wie er funktioniert, worauf du achten musst. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.